Ja Mann. Geil. Ein Job. <lacht> okay, ich der. Guten Tag. Huh? Ja. Sie sind äh, der Bewerber, oder? Ja. Gut, perfekt. Dann würde ich sagen, wir können gleich direkt mal anfangen mit der okay. Bewerbung. Ich, ich, ich parke. Neo-park oh, sogar. Hast du noch vergessen? Gut, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ja. Äh, Sie sind jetzt Herr Schwarz, oder? Herr Schwarz, ja, Oskar ah, okay. Schwarz. Neo. Oh. Mein Charakter ist halt äh, Am besten Folgen extra ist da, schlecht gelaunt, er hat keine Emotionen in der Stimme. Ein bisschen weit weg. Keine Emotion in der Stimme, das ist äh, Oskar Schwarz. Nichts anderes. Gut. Ähm, soll ich, ich, ich mir oder willst du? Ich suche mir nochmal die Bildung. Ähm, äh, Seite 3. Gut, äh, Herr, Herr Schwarz. Ja. Sie sind 30 Jahre alt ja. und haben uns eine ausführliche Bewerbung geschrieben. Ich werde mich noch mal kurz daran erinnern, während ich mir die angucke. Ich kann mir natürlich auch nicht alles merken. Also. Mm, Sie haben leichte Fotografiekenntnisse. Ja. Woher? Ja. Dürfte ich das wissen? Äh, Freizeit. Freizeit. Also sind Sie Hobbyfotograf oder? Ja. Okay. Okay, Sie lieben es, Stories aus anderen Menschen rauszuquetschen. Ja. Ist ja schon mal ganz gut, also wir wollen jetzt nicht, äh, es sind keine Firmen, die Leute verhören, sag ich mal so. <lacht> Auch wenn wir so die fassende Räume haben. <lacht> Aber so ist es immer ganz gut zu haben. Ansonsten, haben, welchen Führerschein haben sie denn? Ich kann mir den mal kurz abholen, kommt glaube ich, oder? Ähm, Hilfe. Was ist jetzt eine schwierige Geschichte? Mhm. <lacht> Führerschein, das müssen sie dann noch machen. Wir brauchen glaube ich LKW-Führerschein für unseren... Okay, auf das das pkw. Pkw. Okay, dann brauchen wir nur einen pkw führerschein das Geld bekommen okay. sie von mir gleich also auch noch okay. ähm, Helikopterausbildung, bekommen sie glaube ich keinen Schein von mir oder haben wir das auch? Nee, ne? Schein können ja, wir nicht ja. ausstellen, aber sie bekommen dann so gesehen die Erlaubnis von mir, aber wir dürfen ja auch fliegen Dann wir, wir gehen nach vorne, dann werde ich sie eben rekrutieren ja. Dann verdient sie auch schon ihr Hab Geld Okay, jetzt gucken wir nicht, das kann ich abfahren Ich hasse es Auch gestern schon so oft. Ich habe dreimal versucht, die scheiß Motorradprüfung zu machen. Oh. Ich dachte, es kann viel einmal mehr machen. <lacht> oh, Junge, ich bin so scheiß. Ja, euer Kleidungsladen. Danach erkläre ich dir das alles. Mit äh, der Kamera und so. Ja. Weißt du nicht, wie ich mich anziehen soll? Ähm, ja, einfach so mit dem Hemd. Ein bisschen schick gemacht. Hm. Aber nicht im Anzug. Okay. Warum? Das gefällt mir. Ja, dann nimm das. Okay, warte, ich muss noch Abend geben. Äh, das gefällt mir doch. Ja, das passt doch nicht ganz. Nee? äh. Uh -uh. Verdammt. Oh. Äh. Ja, ich glaube, die passen. Ich guck mal. Ja, passt. Ja, super. Und jetzt, ähm, nicht bösen nehmen, aber vielleicht eine Hose nehmen, die nicht so schlapprig ist wie. Verdammt. <lacht> Was sind sie denn immer? Ich drück immer auf kaufen und dann irgendwie auf nein. Die Irgendwas gefallen. Sind die sind gut zum Beispiel. Ja, die gefallen mir. Darf ich jetzt kaufen? Aha. Geil. Hey, dann lass uns doch mal kurz zur Grove Street fahren, Okay. wie der Typ gesagt hat, wenn wir da jetzt gleich hochgenommen werden. Dann gehen wir halt wieder runter. Ha. Woher wo wissen Sie denn ich ich jetzt schon wieder, dass das hier, hier war? Äh, da ist jemand gefahren und hat uns gesagt, äh, wollte mal was sehen. Ja. Hast du auch eine andere Stimmlage? Dann wünsche ich äh. einen schönen Tag und ich hoffe, dass oh. also gut äh. ich muss weiter schicken würde. Äh. Wo landet das Ganze, das Interview? Um der in den Zeitungen D-Funk der Ways News. US. Weasel 04 Funk Check. Check! Oh. Wo seid ihr gerade? Straße. So. Interessant, Ich stoße dazu. Oh nein. Was filmst du? Äh, Rabatt. Also <lacht> hab ich ja vergessen, ein Foto offen zu machen. Ich werde am Ende auf dem Pier fahren. Da kann ich dann vielleicht ein paar bessere Fotos holen. Gibt es noch einen anderen Ausgang vom... Ding? Nee, gesehen. Ich bin wieder, hoch. Flieg, flieg wieder nach nach vorne. Ich ja irgendwo noch so Ich hab's ja, und wir haben auch mehrere mehr Perfekt, das kommt dann kommt jetzt gleich wahrscheinlich alles in die D-Funk, oder? Bitte? Okay. Ja, höchstwahrscheinlich Richtung Bundesgarage. wahrscheinlich auf dem mehr. mehr. Also hätte man mir gesagt, dass ein oh. Kamerateam kommt, hätte ich mich schön gemacht. Hallo! Ah. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Was sagen Sie zu der aktuellen Situation? Naja, es waren sehr schnell zwei Helikopter da, das muss man denen auf jeden Fall lassen. Die waren Wirklich fix mal, Richtung normalerweise sind sie in der gleichen Zeit nur mit Autos hier. Äh, wir sehen ihn jetzt. Und dass ich das eigentlich sehr nur gemacht habe, damit keine keine ah, es keinen anderen macht, das ja, geil ist. Was ist nur von News? Ja, Gar keine Polizisten. Dann hätte ich es da fertig machen können. Na, ja, dann nehme ich das zurück von wegen, dass die sehr schnell waren. <lacht> <lacht> <lacht> ist gar kein Kraft da gewesen. Nicht einer. Ja. Okay, äh, Also normalerweise äh, äh, mache ich auch eine Firma, aber jetzt mit diesen. Hausproblem habe ich da auch die Lust verloren. Dadurch, dass da natürlich äh, hauptsächlich alles drin war, die Kamera ist hinüber. Dadurch, dass da natürlich äh, hauptsächlich alles drin war, die Kamera ist hinüber. Aha. Aha. Alles für die Bilder. Ich <lacht> glaube, die SD-Karte so, ist noch in Ordnung. Was wird das hier? Nachrichten. Ein Interview. Ein Interview. Ja. Mein Name um. ist Oskar Schwarz von den Wiesel News. Und wir sind hier am Baumarkt, wo wir ein paar Lattenverkäufer nach ihren Zielen fragen. Als allererstes spreche ich mit Affe. Hallo Affe. Genau. Hallo mein Name ist Affe und mein Ziel ist Millionär zu werden. Okay. Äh. Haben Sie andere Ziele noch? Ja, vielleicht ein paar Luxuswagen, ein paar Frauen, Sie wissen schon. Okay. Und wie lange sind Sie schon hier im Start? ich glaube drei, vier Wochen. Hm, okay. Also ziemlich neu. Ich seit zwei Tagen. Okay. O okay Herr Rote Maske, wie sieht's bei Ihnen aus? So, ich bin Marty Anderson, ich gehöre zu Mafia Kufa. Meine Ziele sind... Das Warte, Mafia wie heißen Sie? Marty Anderson heiße ich. Warten Sie? Ich bin Sie? Bei, bei Mafia Kufa, ja. Mein Ziel ist, mein Mafia Goss zu bringen, über die Map zu haschen und Millionär zu werden. Ich schreibe auf Millionär zu werden, okay. Okay. Okay, ich rede jetzt mit Gasmaske. Was sind Ihre Ziele? Mein Ziel ist AMG mit Spiegel. Ich will noch eine Million schaffen. Wenn nicht, ich springe. Äh, ich, ich gehe nach Hause und kacke. Und ich Scheiße, Haya äh, okay. Yurak. Okay. Kaya Jurak, okay. Wie sie hey, sehen, das, das, das, das sind äh, wunderbare Herren, die ihren Latten verkaufen. Ähm, wir sehen uns das nächste Mal wieder in der Zeitung. Du hast schon ein Funkgerät, ne? Ich habe Funkgerät, ja. Die waren voll stolz auf uns, Alter. Hab ich gar nicht mitgebracht, ehrlich gesagt. Ich meine, okay, voll gut, ey. Oha. Das du darfst nicht so gelangweilt sein, das bin ich! Was? Ich bin da emotionslos, nicht du! Stimmt, das habe ich gerade vergessen. Ja! <lacht> Aber oder zieh ich jetzt dich hier gerade runter? Zieh ich dich runter oder was? Ja, ein bisschen ehrlich gesagt also, schon. Wir haben <lacht> mit Spiegel und Million bekommen. Wenn man, weißt du, wenn du so eine halbe Stunde mit einem rumfährst, der die ganze Zeit so redet, fängst du automatisch so an. Ich stelle mich da gleich direkt mit Kamera an und du gehst so mit, äh, mit Mikrofon. Mit ja. Und immer wenn wir zu Ende sind, also wenn wir aufhören im Interview, dann musst du sagen, das war die Devise-News vom Human Labs-Raum. Ja, wir dürfen nicht filmen, sagen die Stelle, sonst werden wir anscheinend angeschossen oder abgeknallt. Ja, wir machen einfach am Boden. Sollen wir aufs Gelände auffangen? Unsere Reisen sind geplatzt. Wir gehen den Rest zu Fuß. Komm, wir sind harte Reporter, wir schaffen das. Wo Fulte, sind die äh, ja, Polizisten genau, genau beim, beim Gelände? Gelände da, wir ganz, ganz da vorne. Da, wo ich ihr ungefähr fliegt? Genau da, genau über dem Polizeihelikopter. Wir sind gegenüber auf dem Berg und filmen noch weiter. Okay, okay wir, wir gehen jetzt mal jetzt ganz frech da aufs Gelände. Paar, für die Kamera weg. Ich warte davor. Ein bisschen Angst bei der Sache, weil wir jetzt ähm hier stehen, ich glaube die sehen uns und die wissen dass wir filmen, aber wir sollen anscheinend nicht filmen, sonst werden wir anscheinend abgeschossen. Von, von denen? Die Gangster und abknallen sollen. Also jetzt für die nächste Stunde übernehmen wir keine Hafen für euch, okay? Also macht das, was für richtig ja, ja, ja. ist. Ja, wir ein Interview. Achtung, Nagelbänder. Ola, hallo, kriegen wir ein Interview von Ihnen? Negativ. Ah. Ah. Sind Sie sich da ganz sicher? Wir würden sogar Ihren Namen erwähnen. Nein, ich kann gerade nicht, ich muss das mal drin nennen. Kommen Sie nachher nochmal runnen? Wir warten jetzt hier, bis die hierher kommen. Ja. Mein Laptop installiert gerade das, äh, das äh, Dingster-System. Videosystem. Doch, ich geh mich mal Wir kurz Wir haben ja. gerade die Zahnung der fab auffliegen lassen. <lacht> Wie denn das? Ich hab den Sheriff angerufen, meinen Kontakt, und hab mir gesagt, dass ich in zwei Leute auf dem Dach Und er hat das in Deutsch gefunkt, aber die Gegner haben das gehört. Boah, <lacht> der ist ja. richtig fett angeschmolzen von der fab <lacht> Okay, ich äh, werde mich nochmal am Fahrrad setzen. Ich äh, muss am Laptop noch das Video schneiden. Aktive Schießerei gerade. Könnt ihr mich vielleicht an die Seite setzen, und kann ich aus der Luft noch mal ein paar Aufnahmen machen. Ich ja mal mal. exklusive Aufnahmen holen? Komm mit. Hm. Komm rein, komm rein. Da mal den anderen. Ich hab Mühe. Du musst immer den anderen. Ich probier's. Ich hab Mühe. Und da vorne an dem Auto ich. Ich glaub, da oben ist jemand auf dem Dach. Holy shit. Ich will weg. Ich hab zwei Bilder bekommen. <lacht> Exklusive Bilder. Wir waren mit Beschuss fast. Die Eins muss leider jetzt schlafen gehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bleib gesund. Jo, gute Nacht. Oh, Beschuss! Ich unter Beschuss, Hilfe. <lacht> Sie haben mich grad beschossen. Ich bin irgendein Sackgas. Ich muss irgendein Versteck finden. Der weiße Truck steht am Eingang. Ich danke Ihnen, ich habe eine Schusshalle zu. Wir haben, glaube ich, einen Kollegen verloren. Mathis? Oh nein! Eigentlich also direkt vor uns jetzt. Oh verdammt. Vorsicht! Ah, na, super. Wahrscheinlich. Eieee! <lacht> das war's wieder. Echte raus. <lacht> ah. Scheiße. Ich kann ja aufsteigen. Also, ich fasse zusammen. Für diese News haben wir äh, drei schwer verletzte news Reporter, <lacht> äh, einen kaputten Helikopter, zweimal zwei ganze Autosätze Reifen zerstört. Mhm. <lacht> Das, das FBI voll, ja. auffliegen lassen? Verdammte Scheiße. Warte, ich guck mal, wie viel ich auf dem Firmenkonto noch haben. 139.000, okay. <lacht> also... Ja, mal ein bisschen was kaufen für diese News. Ja? Hallo? Hallo haben gerade ja. ein Ja. Äh, nee. Es dauert ein wenig. Ja, es dauert ein wenig. Wir sind, zwei, wir sind zwei Reporter mit Schusswunde. Und ja, sind Sie verdammt... Okay. Nee, verdammten Helikopter da abgeschätzt. Ja. <lacht> Und hier liegen bewusstlose Leute. Ja, gut. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. Ja. Ja. Also, ich hab gehört, jeder, der hier arbeitet, hat jetzt mal eine Beförderung verdient. Mhm, glaub ich auch. Echt jetzt? Echt? das jetzt? Warte, es. Wir sind zweimal denselben hoch. Ach doch nicht. Wir sind Reporter. Du Reporter? Ja. Wir sind Reporter. Lassen Sie sich drücken. Äh, nicht du. Uh, geh weg. <lacht> Lassen Sie sich drücken. Oh, äh, hä? <lacht> äh, Ah ja. Ah ja.